Ja, ich bin gerade auf dem Weg von Thulhoa Richtung Norden und mache kurz hier eine Ich äh, habe meistens dauert es ja nicht lang. Äh, ja. Ich wollte mal ich so mitnehmen und einfach so, ich mache jetzt den Weg. den Wegweg, sind wir immer im Süden, also auf dem Weg nach Kanal. Ich hoffe euch ich war ja und den schiss den am rein, best best fried bananas in vietnam ja. I know where we can go Where the sun forever Hallo! Hi! Hallo! Hi! Und jetzt fahre ich da schon seit 50 km, die Schlammpisten da. Das ist glaube okay. Ich macht so richtig Spaß. Ich muss halt ein bisschen aufpassen. aber Hi! Ich Nach der Anstrengung an gibt es jetzt einmal Mittagessen Am um Standl oder ja, im Restaurant, wie man es nennt Und es gibt eine gute Suppe Da gibt es jetzt das gute Suppe also kann das eigentlich eh fast alles vernichtet sein, was da so rumfliegt Reisnudeln. Mhm. Dann muss da alles reinkommen. Okay. Fleisch, das macht mir ein bisschen ja. okay. okay. So schaut das Ergebnis aus, wenn der Suppen. ist das Land der Aquakulturen, da sieht man wieder ein paar also das ist das ganze Land das ist übersät mit Aquakulturen und keine Ahnung, Fische oder was auch immer ähm, ja, das ist alles höchst biologisch natürlich wie man so sieht teilweise äh, und ja ich muss da ehrlich sagen, Seafood esse ich jetzt da sehr wenig da versuche eher um zu vermeiden so, da sieht man wie höchst natürlich die da aufgezüchtet werden also alles im Planen da gibt es nichts Natürliches. Da gibt es wahrscheinlich nur Chemie als Butter. Leider sieht man nicht, was drinnen herumschwimmen. Da sieht man so ein leeres Becken. Also die sind nicht wirklich tief. Da ist nicht viel Wasser drinnen. Hotel, X-Hotel, nur in Nann, war die Stadt da. Ja, circa 120 km gefahren, ich werde Video sehen, es waren ein paar geile Flame-Beasts, dabei. Oder es gesehen, Das ja, war geiler wir gesehen, ich werde jetzt mit dem Hotel relaxed das Video zusammenschneiden. Ich werde es zusammenschneiden, in dem Fall. Okay, Schauen. Viel Spaß. Vergesst nicht, den Channel.